Fastful Safety kommt im Bundestag total gut an. Etwas selbstreferenziell, aber bei Instagram läuft es immer. Also machen wir. Es wird ein ganz tolles Video werden. Ich bin begeistert. Ein geiles Teil, oder? Ja, ja,